Racing Games sind schon eine schöne Sache, besonders so welche wie Mario Kart. Die beste Racing Game Reihe überhaupt, da es einfach nur Spaß macht, mit seinen Nintendo-Helden durch die Gegend zu fahren. Und da Mario Kart so erfolgreich war, haben andere Spieleentwickler auch Spiele nach dem Prinzip von Mario Kart gemacht und davon sind echt viele richtige Trash-Games. <lacht> Ja, davon jetzt auch mal abgesehen, auch Sega hat mittlerweile sogar schon 14 solcher Spiele gemacht, wovon eigentlich nur die letzten zwei, also Sonic Team Racing und Sonic and all Stars Racing Transformed, gut sind. Aber heute wollen wir uns nicht mit diesen zwei Spielen beschäftigen, sondern eher mit Sonic und Sega All-Star Racing. Sonic und Sega All-Star Racing ist ein typisches Racing-Game aus den Jahren 2010, das auf der Wii, Xbox 360, Playstation 3, auf den Nintendo DS und auf Microsoft Windows erschienen. Dieses Spiel wurde von Sumo Digital entwickelt und nur von Sega gepublished. Wenn man es startet, sieht man erstmal eine Cutscene, in dem alle spielbaren Charaktere gezeigt werden, aber auf diese kommen wir später noch einmal zurück. Nachdem sie vorbei ist, kommt man ins Startmenü. Dort kann man sich erstmal eine sogenannte Sega-Lizenz erstellen und benennen. Danach kommt man ins richtige Menü, dort kann man sich aussuchen, was man spielen will. Man kann auswählen zwischen den Einzelspieler-Modus, mit einem Freundspiel, dem Online-Spiel, wir wissen alle wie das ausgegangen ist, seine Lizenz bearbeiten und den Optionen. Und man kann shoppen gehen. In den Optionen kann man die Audio einstellen, die Anzeige einstellen und noch einmal die Einstellungen auswählen oder sich die Leute, die an dem Spiel gearbeitet haben, anschauen. In den Einstellungen, die in der sind, kann man auf die Schwierigkeit, Power Ups, Rundenanzahl, Gefahren und Aufholjagd einstellen. Wir vermuten mal, die letzten zwei sind dafür, um im Gameplay irgendwas zu verändern. Zum Beispiel, dass die Gegner nicht mehr an einen vorbeifahren oder schon an einen vorbeifahren, aber dann eher halt langsamer sind. So, das reicht jetzt erstmal mit den langweiligen Facts, die eh niemanden interessieren. Und gehen wir direkt zu den Charakterraster. Dies besteht aus 22 Charakteren. Ein paar davon muss man sich aber noch mit Spezialmünzen kaufen, die man nachher jeder Runde kriegt. Jeder Charakter hat auch eine Spezial-Oldstar-Mode. Womit er zum Beispiel schneller ist und unbesiegbar. Sonic zum Beispiel hat einen goldenen Sonic Mode, womit er schneller ist. Die Charaktere, die man spielen kann, sind Sonic, Ai Billy Hatcher, Amigo, Ulala, Beat, Billy Joe, Zombio und Zombico, Rio, Jackie und Akira, Alex Kid, Opa Opa, der Mi, Big, Dr. Eggman, Shadow, Knuckles, Amy, Tails, Benjamin Kazooie und die Bonsa Bros. Angel und Kazui kann man aber nur spielen, wenn man die Xbox-Variante des Spiels hat. Wenn man sich einen Charakter ausgesucht hat, kann man einen Spielmodus wählen. Es gibt Einzelrennen, Zeitrennen, Missionen und Grand Grandpix. In den Missionen muss man mit verschiedenen Charakteren verschiedene Missionen spielen, die nach einer bestimmten Zeit aber echt langweilig werden. Also gehen wir direkt mal weiter. Und kommen wir jetzt mal auf den Schnelldurchlauf der verschiedenen Maps. Die Wahllagune, Eine Map, die an das Tropische erinnert, die recht schön und nicht zu dunkel ist. In der Mitte ein riesen hat der über die Map springt und man fährt an Klippen und Wänden. Das Eiszapfental, diese Map ist aus Billy Hatcher und ist im recht schönen Winterstyle gehalten. Die Roulette Route. Hm, woran erinnert uns denn diese Strecke? So ganz bestimmt keine aus Mario Kart, eine Strecke auf der man auf einer Roulettebahn fährt, ist auch recht langweilig und sieht nicht besonders schön aus. Die Sonnenscheintour. Die Sonnenscheintour ist eine Map aus dem Spiel Sommer de Amigo, also ist sie auch im selben farmfrohen Style aufgebaut. Naja, an ein paar Stellen ist es schon ein bisschen zu farbenfroh, aber... Das sibushia zentrum Eine echt modern gehaltene Stadt als Strecke ist ja auch mal was Tolles. Aber an ein paar Stellen ist sie echt zu eintönig. Der verwunschene Wald. Eine sehr dunkle Strecke mit Zombies. Auf der Wii-Version ist diese Strecke auch ziemlich dunkel. Deswegen macht sie so wirklich keinen Spaß. Denn man sieht nichts. Als nächstes kommt der Turbinenring. Eine wieder mal sehr dunkle Strecke in der man so gut wie nichts sieht und deswegen keinen Spaß macht. Die Baumwürfelstrecke ist eine Strecke aus Super Monkey Ball und sie ist sehr eckig mit vielen 90 Grad Kurven, wo man gefühlt gegen jede Kante crasht. Aber sonst ist sie echt schön mit ihrem Urwalddesign. Als nächstes kommt der Graben und ja, diese Strecke heißt so, die auch wieder mal zu dunkel ist. Okay, stopp hier. Warum sind eigentlich die Hälfte der Scheißstrecken zu dunkel zum Fahren? Das macht so doch keinen Spaß mehr. Okay, nein, ich bin, ich bin raus hier. Ciao. Beruhigt habe ich mich jetzt nicht, aber machen wir einfach weiter und hoffen, dass so etwas nicht wieder passiert. Als nächstes kommt der Verlorene Palast, eine schöne Strecke, die im leichten asiatischen Stil aufgebaut ist. Und als letztes das Pharaonreich, eine Strecke im Wüstendesign, wo man wieder mal gegen jede Kurve crasht. So, das reicht jetzt erstmal mit den Strecken und kommen wir zum richtigen Gameplay. Das Gameplay ähnelt der Steuerung aus Super Mario Kart mit den Motion Controls, der Wii. Man kann es zwar noch mit den normalen Controller spielen, aber das macht dann ja nur halb so viel Spaß. Man kann auch driften, aber der Drift ist viel zu heftig, man muss immer dagegen lenken. Es gibt auch Power-Ups, die alle so sind wie in Mario Kart, nur eine andere Modellierung haben. Im Rennen spricht auch so ein Moderator immer im Hintergrund, was passiert ist und dies geht einen ziemlich auf die Nerven. Ich frage mich, wie man so etwas einbauen konnte. Das Spiel ruckelt auch hin und wieder mal, da die Render Engine, worauf das Spiel basiert, nicht auf alles klarkommt. Es zerstört jetzt zwar nicht so krass, das Spiel, aber es nervt halt immer noch extrem, da sich das ganze Spiel dafür eine kurze Zeit verlangsamt. So, es gibt dann nur noch eine Sache im Spiel, und zwar das Shoppen. Hier kann man sich einfach nur mehrere neue Maps und Charaktere freikaufen, die man mit dem Geld, das man während den Runden kriegt, bezahlt. Aber im Allgemeinen gibt es mehr positive Sachen als negative bei diesem Spiel. Auch wenn es ab und zu mal zu dunkel ist oder ein bisschen laggt oder der Drift nicht funktioniert oder eine nervige Stürme im Hintergrund. Naja, na das Spiel ist schon schlechter als gedacht, aber man kann es ja mal spielen. Und so das war es dann auch schon wieder mit diesem Video. Wir hoffen euch hat es gefallen. Und habt ihr auch schon mal so ein Spiel gespielt? Schreibt es in die Kommentare. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao Leute!